Morgen? Ja, ein paar mal wach geworden. Bei dir? We'll cha -cha. Yeah. Your... Halt! Schon wieder? Guck mal, ich würde mich lieber von der Bombe wecken lassen, als von deinen scheiß Selbstgesprächen, Alter! Ich kann das nicht mehr! Selbstgespräche? ich keinen guten Morgen? Guten Morgen, ja. Was ist denn los? Carsten ist los. Morgen. Abgeregt? Du musst dich abregen. Der bei. Willst du schon, was ich mitbringe? Ja. Und warum willst du so viel Toast? weil ich von meinen eigenen Toast immer nur eine Scheibe bekomme. Und ich weiß nicht, warum. Digga, ähm. was ist... everybody, so you Bring your friends along. We got a party all night long. If you come on to my caster, we'll do the funky chat. -cha. You got a field of rhythm, let it take ya. Everybody get together and feel all that. Right. Ja, genau. Ja, das ist Machen, ja gut, wenn man keine derart was was für dich?